Had no need to fight tonight, tonight. Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Fan. Wir spielen endlich die Originalversion Call of Duty Modem of Warfare. Team Deathmatch. Ich bin gespannt was ich reißen werde. Schau mal, nehmen wir mal einen Stuhl so lang. Hier kommt das Video. Oder jetzt. <lacht> so, das ist das, das schon. Der Feind nähert sich. laden und entsichern. Konnte. Feind bei der Hauptstraße. Ja, ich kenne mich hier viel aus. Also der. Eine haben wir Komm Zeiten haben wir schon sehr stark. Opa! Zeiten haben wir schon sehr stark. Opa! Oh! hat uh. Er mich. Jetzt schafft er mir circa aus. Also ich muss sagen, die mit ist wirklich. nicht schlecht. Er ist, glaube ich, ein bisschen verfehlt. Feind im Gebiet. Why also just... yeah, no, is not this? Never guessed Oh it's It's better Ah! Was Was? Wo sind die jetzt? Oha! Oh, Granate! Wir schauen aus, neun, eins, schleichen. <lacht> no! Money, money, money, money! <lacht> Jetzt da lang ist. Verbündet. Feindliche Drohne über uns. Feind bei der Hauptstraße. Erwartet es einmal, müssen wir mal, mal abholen. <lacht> also, ich muss sagen, das spielt Feindliche doch möglich. Also Ähnlich aber ein Spiel. Also spielen werde so richtig. Da kann ich viel Spaß haben. Oh, wo? nee, oh. bin. Ich, ich habe Seite muss natürlich hingehen. Okay, dann. Uh, Franzose hat mich genommen. Wo er Wo ist das jetzt Wo ist Wo ist jetzt? Hallo. Ja, dann nicht. Hey. Was? Wow, sie haben nur ein paar Sekunden. Das ist meine. Hängt der Spiel oder hängt er? Und wer wartet sie bitte? Sie Feind Gebiet! schlecht. Ja, wo sind die jetzt fein bei der Hauptstraße. Oh. Ja, Hauptfrag ist schon groß. Oh, Snapper. Fein den an den Bunten. Wo bitte? Wow. Ah. Das ist schlecht. Ich da sind Sie, Schlag nähert sich. Ha! Ah! Okay. Okay. Persönliches Was? Erst jetzt rang Zwei... Wo oh, Kontakt. Wo ist Alpha? Alpha, Alpha, go, go, go. Also. An den Bus. Was ist das? Das gibt's ja nicht. Das kann es ja nicht sein. Ich hoffe, man kann keine eigenen Leute umbringen, weil. Wenn er vorhin war, das ist ein kleines Problem, weil das. wenn die Leute umkippen. Feinde! Feinde an den Bussen! Er wird mich gleich nehmen, ich sag's euch. Ja, unmöglich. Ich kann das eigentlich in der Hand? Was passiert? Also, ich geh jetzt nicht mehr das ist für mich ein bisschen. unsympathisch. weiter, wir haben es fast geschafft! nicht ja. gleich ich ja. sag's euch. Ich ich auch. Ich kann ja durch meinen Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Hoppa. 30 Sekunden die Zeit ist um. immer Frage. Als erster waren das die Spanier. Ja! Sieg! Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Die Map, die neue Map, finde ich wirklich Bombe. Also die tauchen mir extrem und wenn ihr dabei sein wollt, dann heißt es wieder Fawn und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Viel Spaß, schönen Tag noch, <lacht> euer Fahren.